Ey Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich war gerade den Müll wegbringt und dann ist ein Mann und sagt, schenk dir eine Flasche Wein, wenn, ich, wenn du mir deine Brüste zeigst und ich war so, wie bitte? Ja, eine Flasche Wein gegen deine Brüste. Unglaublich, er ist da vorne lang gelaufen.